Ja, aber ja, gehen auch schon viele Kinder schon in die Stadt zu studieren. Ja? Aber viele wollen dann halt auch nicht mehr wie die Eltern leben. Ja? Also, ich meine, zum Beispiel, die kommen aus den Dörfern und haben die Eltern dort auch schon großes Land, was sie normalerweise als Reisbauern äh, äh, anbauen, zum Beispiel. Da. Das machen die nicht mehr. Also, weil sie sagen, ja, wir studieren, die studieren vielleicht Tourismus, ja, oder vielleicht eine äh, so Buchhaltung oder Jura oder sowas dann die wollen halt nur in Stadt leben, ja, dann äh, wird das Land auch schon vielleicht verkauft, ja, und keiner kümmert sich darum, ja, äh, ob, äh, die, ob äh, die Familienangehörigen irgendwie auch schon, die das Land auch schon bewirtschaften wollen, ja, und dann deswegen Verkaufen die dann auch das Land, ja. Gehen die Kinder nach, nach der Universität dann eher nach Bali oder so, oder bleiben die dann auch hier? Die bleiben auch bleiben schon hier, hier. Ja. da okay. gibt es dann auch schon welche, die auch schon Beamten geworden okay. sind, ja. Viele wollen dann Beamten werden, ja. ja. Das ist wie ein Traumberuf, also ja. für die meisten Einheimischen. Ja. Ein sicherer Job wahrscheinlich. Sicherer Job ja. zum Beispiel. Ja, okay. Nicht so viel Arbeit, ja, aber die kriegen okay. schon relativ Geld. Ja. Nicht so harte Arbeit. Ja. Ja. Keine ja, harte ja. Arbeit, ja. Ja. Nicht so viel überlegen, ja. Ja. <lacht> Und nicht so viel denken. Ja. Ja, also, ja, schon. Als, äh, als, als Beamten normalerweise äh, es ist es schon leichteres Leben da, ja. Also, dass die dann monatlich den Gehalt bekommen und so, ne? aber viele wollen Beamten werden, weil die dann halt dann auch schon in die Zukunft, wenn die dann pensioniert sind ja, dann noch immer Geld bekommen vom Staat. Ja? Besonders das System bei uns ja nicht so ganz optimal würde ich sagen wie in Europa, dass es dann Unterstützung gibt, also für sage ich mal für Rentner. Ja? Also Renter gibt es dann nur bei uns, bei den Beamten. Ja? Aber dann äh, bei privaten Unternehmen wie ich zum Beispiel äh, gibt es ja nicht. Ja? Da muss man halt dann sparen, ja? Also, dass man in die Zukunft ein bisschen Geld hat. Ja? Oder äh, das Leben wird ja von den Kindern äh, finanziert und so. Ne? Ja, dann gibt es bei uns ja in Indonesien überhaupt keine ähm, Arbeitslosengeld. Das ja, gibt es ja nicht. Ja. Also dann müssen wir schon äh, weiter kämpfen, ja. sagen wir mal. Gab ja. es bei der Pandemie Unterstützung vom Staat? Oder? Da gab es da auch schon ein bisschen Unterstützung ja. vom Staat, aber das reicht nicht. Ja. Also, das, deckt ja nur fürs Leben ja. für drei Tage nur. Okay. Jahre, nicht Zwei, drei Tage. Im Monat dann kriegt man, aber das kriegt man ja nur, nur zwei oder drei Monate und ja, okay. dann äh, wird schon vergessen. Ja? Kann man gut vor dem Hotel schwimmen? Also, ja, viel, Schnorcheln äh, vielleicht? Schnorcheln nicht so gut, glaube ich. Gell? Nein, aber schwimmen ist okay. Ah, okay. Ja, also im Norden ist ja schon ruhiges Wasser. Man kann sehr schön schwimmen. Ja, also ist ganz anders als im Westen oder im Süden. Hier, dass das Wasser ein bisschen wild ist, Ja. ja. also zu viel äh, Wellen, also die Brandung ist auch schon manchmal ja. ziemlich gefährlich, deswegen Leute, die halt auch schon ein bisschen surfen wollen, die fahren meistens nach Süden. Ja? Ja. Okay. Oder vielleicht zum Beispiel in den Nachbarninseln zum Bauer. Ja? Ja. Da sind ja die hohen Wellen dort. Ja? Oder nach Java hin. Ja? Da kann man auch schon schön surfen. Ja? Ja, bei uns ist das Wasser ganz ruhig. Weil die Gillies vorgelagert sind. Oh, ja? mhm. Und da ist das Wasser ganz, ganz ruhig. Ja. ja, genau. Ja. Das ist ja, das gehört zum Norden vielleicht, ja, zu der Nordinsel, äh, ja, also zur Nordküste meine ich, ja. Deswegen ist es ja auch schon ein bisschen ruhig hier. Ja. Aber zu bestimmter Zeit, manchmal ist das Wasser auch schon äh, unruhig hier. Ja. Also besonders ja im August, ja oft dann auch schon. Unruhiges Wasser, dass man oft ein Problem hat, ja, beim Fahren, ja, so mit dem Boot. hier. Ja. ja, also ich bin oft auch da auf einer Tour, also mit Kunden natürlich, dass äh, wenn wenn gerade das Wasser umruhig war, ja, also so wildes Wasser dann. Und äh, einmal war ich auch da unterwegs und haben die Gäste gesagt: Ja, Ivan, wir haben aber jetzt Angst. <lacht> das war schon. Unruhiges Wasser, yeah. also zu hohen Wellen, ja. die Wellen gingen war, also manchmal meine ich auch, das wäre auch schon ein bisschen gefährlich, ne? aber das habe ich schon so oft erlebt, ja. selber und ich lebe noch, ich bin noch nie ins Wasser wegen, wegen hohen Wellen ja. gestürzt. Ja. Welche Ecke wart ihr früher auf, Mali? Um, wir waren auch in Kuta, uh, uh, erst ein paar Tage. Oh, Kuta, ja. Ja, um, und dann sind wir nach... Uh, ja, sag mal so lange her... Um, Nusatua? Nusatua, glaube ich, oh, war yeah. es, ja was abgelegener war das, ein ganz ganz kleines Hotel, hatte nur 20 Bungalos oder so, war ganz kleine Schwein Anlage, Schweizer, Schweizer, Schweizer Anlage war ah. das damals, ja, war sehr nett. Ja, in Nosadua ist aber doch, ist es aber doch ziemlich beschäftigt, doch. da sind ja nur die großen Hotels da, vielleicht Seminia, da gibt es auch schon viele verschiedene Orte dort, ja. Ich muss noch mal schauen, ich weiß es jetzt nicht mehr. Schon so lange her. Ja, 2006. Ja, ne? ja schon wie viele Jahre jetzt? her? Ja. 15? Ne? 16, 16 ja, genau. Jahre her. Und sonst wo seid ihr unterwegs gewesen? Also in Asien waren wir in Thailand. ja. Oh, yeah. haben eine Rundreise nach Thailand gemacht. Danach waren wir noch eine Woche auf, auf Okay. Dann waren auf Langkawi. Dann haben äh, wir auf dann haben wir Vietnam gemacht. Oh ja, dann jetzt Hamburg, ja, jetzt Bali. Ja, das ist Asien, gefällt uns einfach. Die Asiaten ja, sind einfach das. auch ein so nettes Freund. Oh, also, yeah. Ich sag, die Freundlichkeit hier ist einfach unbeschreiblich. Also, oh ja. Yeah. Ja, man bekommt Hilfe. Ja, man kann, ähm, wir hatten gleich... Ähm, Ha, <laughs> ha, Und deswegen fühlen wir uns auch so wohl. Ne? Ja, das ist, äh, sicher, ja. ja, Das ist einfach ja. immer sehr nett. Oh. Also, auch jetzt hier im Hotel, das ist also, ähm, wir, wir bekommen so viel Hilfe äh, und, und alles und äh, ja. wirklich toll. Also, ja, Oberoi, ja, also ähm, ein, ja. ein, ein, ein, ein gehobenes ja. <lacht> Hotel. Also, ich glaube, wir dürfen nicht sagen, was wir mit haben, weil oh, ja. ich glaube, unter normalen Umständen könnten wir uns das auch nicht leisten. Aber wir haben es noch gebucht. Da hätte man auch PCR-Test gebraucht, um einzureisen. Oh ja. Und da war alles ja noch sehr billig. Wo war das? Wo war das? das war im Mai noch, wo wir gebucht also, also. haben. Und da wäre noch PCR-Test, alles wegen Impfung, alle ganz strenge Regeln. Und dann wollte ja niemand buchen. Oh, Und yeah. waren in Deutschland die Preise sehr niedrig. ja. Oh, yeah. Und wir haben gesagt, egal, wir buchen, wir wollen nach zwei Jahren endlich wieder mal in Urlaub. Wir wollen mal wieder was erleben. Und dann haben wir das Hotel gebucht. Oh, ja, yeah. weil jetzt kostet es ähm, pro Person, also für den Zeitraum, wo wir gebucht haben, würde es jetzt 1.500 Euro mehr kosten, oh. pro Person. Das also sind 3.000 Euro, wo wir hätten mehr bezahlen müssen, das ah. muss sich vorstellen. Also, Schon, also, wir haben schon einen guten Preis gemacht. Ne? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Also, von dem her äh, freuen wir uns, dass wir auch mal so ein Hotel leben dürfen. Es gibt so einen Nachteil und Vorteil wegen Pandemie. Ne? Ja, genau, genau, man muss manchmal auch Ähm, ja, ja es ist, die machen jetzt auch keinen Unterschied von, mit uns als Menschen im Hotel, ne? okay. also, Wir werden das genauso zum Vorkommen behandelt, sie freuen sich, dass wir sogar zwei Wochen da sind. Ja. Es ist eine Seltenheit, dass man in diesem Hotel zwei Wochen bleibt. Ja, selten, ne? Ja. Ja. Von dem her passt alles, wunderbar. Schöne ja. Zimmer, also wir sind sehr zufrieden. Oh ja, schön, die, schön, ja. Ja, besonders äh, das Hotel jetzt war auch schon gestern. Ja? Ja. ja, und es ist wirklich nicht viel los. Also, wie wir angereist sind, das sind 50 äh, Villen, die die dort haben. Und wenn da, was weiß ich, 10 oder 15 Villen belegt waren, dann war das viel. Und im Moment sind es, glaube ich, wieder nur so, keine Ahnung, 6, 7, 8, keine Ahnung. Oh ja. viel mehr sind es nicht, nee, ist ganz, ganz wenig. Zwei, drei Nächte, dann gehen sie wieder. Ja. Mhm. Ist auch, ja. Das ist also auch äh, so eine Honeymoon, äh, so eine, wenn man heiratet, so ein ja. äh, Hotel, wo man mal so zwei, drei Nächte bleibt und dann wieder geht. Es ja. gibt ja auch welche mit eigenem Pool und so weiter. Also, äh, oh ja. Ne? Da ja, ja, ja. braucht man gar nicht aus der Villa raus. also Das wollten wir <lacht> jetzt nicht. Also, wir sind schon so, wir wollen ja auch raus. Bisschen schauern, ein genau. bisschen besuchen. Genau. Ne? Wir wollen auch nicht jeden Abend im äh, Hotel essen. Also wir wollen äh, raus und wollen draußen essen. Ja. Und äh, erster Abend war für uns auch sehr neu. Dadurch, dass wir diese Reifenpanne hatten, oh ist yeah. halt alles sehr spät geworden. Ne? Und oh yeah. wie wir ankamen, da war das ganze Hotel in Sorge um uns. Oh ja. weil wir nicht da waren. Oh yeah. Das kannten wir so gar nicht, ne? weil normalerweise gehen wir immer raus und kommen irgendwann wieder und jetzt melden wir uns immer ab und sagen, wir gehen weg und melden uns wieder an, wenn wir wieder da sind. <lacht> ähm, ja, aber auch schön. Ne? Aber das macht so auch schon Sinn, ja? Also ja. wenn man das so macht, dass die Mannschaft dort weiß, ja, ja. wo die Gäste ja. sind. Ja. Ja. Ja. Wenn irgendwie mal die Gäste nicht zurückkommen, ja. Ja. Die haben uns hinterher telefoniert und mein Telefon war aus, ich habe das nicht gehört. Die haben WhatsApp geschrieben, die haben angerufen, E-Mail geschrieben. Die haben alles versucht, um mit uns Kontakt aufzunehmen, oh, ja? ich habe das schön. nicht gehört, weil alles aus war. Aha. Als wir im Hotel waren, habe ich zu meinem Mann gesagt, also, oh, ich glaube, wir sind gesucht worden. <lacht> und über andere haben wir waren schön, angekommen, ja. wieder so: oh, das sei gut. Das hier, war endlich. nett, ne? das war süß. <lacht> ja. Und das ist auch irgendwie schön, ne? Ja. Es ist gefährlich draußen, ähm, wobei wir es jetzt nicht so als gefährlich empfinden. Also, wir sind nee. jetzt auch keine Ängstlichen. Ähm, nee. Wir gehen trotzdem abends raus. Also ja. Wir, wir ja. haben da keine Angst. Ne? Aber, ja. ja. Nee, ich würde sagen, auf Lombok braucht man überhaupt keine Angst zu haben. Ja. Das ist alles in Ordnung. Also, wenn ihr zum Beispiel nach hm. Sungigi fahrt, ja, das ist alles völlig okay. Ja. Da kommen. Das sind auch schon Hotels, also ja. Restaurants ja. meine ich, wenn halt irgendwie mal ein bisschen außerhalb vom Hotel essen will, das, wird, das würde ich auch schon immer empfehlen, dorthin ja. Ja, zu fahren. Ja. Aber wenn man noch das Hotel, also das Essen im Hotel dann haben will, ja natürlich kann man eben im Hotel bleiben. Ja. Ja. Ja. Ja. Diese also ein Teil von, äh, von der Straße hier im Norden, also ein bisschen zu alt jetzt geworden. Ja? Also wir brauchen schon neue Asphalt dafür. Ja. Ja? Es dauert noch, ja? bis das Geld da ist, ja? bis Tourismus wieder da ist. Ja, besonders zurzeit langsam wird Tourismus auch schon Haupteinkommen von der Insel. Okay. Ja? dann äh, versucht die Regierung irgendwie mal als mögliche zu, zu tun, um Investoren hier einzuladen, anzulocken äh, hier nach Lombok zu kommen, wie zum Beispiel, da gibt es dann im Süden, äh, in der Nähe von Kuta diese, diese ähm, MotoGP-Rennstrecker, äh, ja, ja. ja. Es, war auch schon, äh, äh, es war auch schon, wie sagt man, alles äh, es wurde alles, ähm, wie sagt man, mh, ich belege gerade, wer das Wort hier, Werbung gemacht ja. Hat, ja. Werbung. Also viele viele Werbung wird gemacht, ja, <lacht> und ja, dann im März zum Beispiel.